In diesem Video geht es um zwei Sonderthemen, einerseits um die Größenklassen und andererseits um die steuerliche Mehr-Weniger-Rechnung. Starten wir zunächst mit den Größenklassen. Wir haben im ersten Video gehört, dass Kapitalgesellschaften der Buchführungspflicht in Österreich unterliegen. Wie diese Buchführungspflicht ausgestaltet ist, hängt doch davon ab, in welche Größenklasse die Kapitalgesellschaft einzuordnen ist. § 221 UGB unterscheidet zwischen vier Größenklassen zwischen der Kleinstkapitalgesellschaft, der Kleinen, der Mittelgroßen und letztendlich der Großen Kapitalgesellschaft. Drei Merkmale hat man sich hier anzusehen. Einerseits die Umsatzerlöse, andererseits die Bilanzsumme und andererseits die Anzahl der Arbeitnehmer. Werden zwei der drei Merkmale in zwei aufeinanderfolgenden Jahren über- oder unterschritten, treten die Rechtsfolgen ein, der nächst höheren oder der nächst geringeren Größenklasse, je nachdem, in welche man sich bewegt bzw. in welche man hineinfällt. Die quantitativen Grenzen für diese drei Merkmale kann man sich aus der Übersicht ablesen. Die Frage der Größenklasse hat zahlreiche Konsequenzen, insbesondere in den Publizitäts- und Offenlegungspflichten. Zum Beispiel müssen mittelgroße Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstmals zusätzlich zum Jahresabschluss einen Lagebericht erstellen und der Abschluss ist auch von einem Abschlussprüfer zu prüfen. Andererseits gibt es für Kleinstkapitalgesellschaften also all jene, die eine Bilanzsumme von unter 350.000 Euro oder Umsatzerlöse von unter 700.000 Euro sowie Arbeitnehmer unter 10, das heißt zwei dieser drei Merkmale erfüllen, haben zahlreiche Erleichterungen. Die wohl größte Vereinfachung ist jene, dass kein Anhang aufzustellen ist für diese Kapitalgesellschaften. Das heißt, die Berichtspflicht des Bestandteils Anhangs zur Gänze wegfällt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Trotz alledem gibt es für alle Kapitalgesellschaften, die einen Anhang erstellen müssen, das heißt ab der kleinen Kapitalgesellschaft, sowohl für GmbH als auch für AG, Unterschiede aufgrund der Größenklasse. Für den Anhang heißt das beispielsweise das, dass je größer eine Kapitalgesellschaft wird, desto mehr Angaben im Anhang erforderlich werden und auch desto mehr Angaben aus dem Anhang im Firmenbuch veröffentlicht werden müssen. Ein Hinweis vielleicht noch abschließend zu den Größenklassen. Sollte es sich bei einem Unternehmen um ein Unternehmen von öffentlichem Interesse handeln, handelt es sich stets um eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des 221 UGB mit all den Konsequenzen und mit all den zusätzlichen Anforderungen. Der zweite Teil dieses Videos beschäftigt sich mit der steuerlichen Mehr-Weniger-Rechnung, das heißt mit der Überleitung vom unternehmensrechtlichen Ergebnis laut Jahresabschluss zur Steuerbemessungsgrundlage zu den sogenannten Einkünften aus Gewerbebetrieb. Grundsätzlich gilt für das Steuerrecht, die Grundlage ist das Unternehmensrecht. Das heißt, der Abschluss nach UGB bildet die Grundlage für die Steuerrechnung und mögliche zwingende, anderslautende Vorschriften im Steuerrecht führen dann dazu, dass eine Überleitung vom UGB-Ergebnis zu einem steuerlichen Ergebnis führt. Man bezeichnet das auch als Maßgeblichkeit. Auch wenn in den letzten Jahren immer wieder versucht wird, das Unternehmensrecht und das Steuerrecht langsam anzugleichen, gibt es nach wie vor zahlreiche Unterschiede. Ein klassisches Beispiel dafür ist der PKW. Steuerlich gilt ein PKW als angemessen, wenn er Anschaffungskosten bis zu 40.000 Euro hat und man unterstellt im Steuerrecht beispielsweise auch, dass ein PKW acht Jahre lang hält und somit eine Nutzungsdauer von acht Jahren anzusetzen ist. Im Unternehmensrecht kann das nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Es gibt darüber hinaus aber auch zahlreiche andere Unterschiede. Beispielsweise, wenn es um das Thema Spenden geht. Die sind im unternehmensrechtlichen Abschluss als Aufwand zu erfassen für die Steuerliche Beurteilung muss man sich überlegen, ob es sich um einen begünstigten Spendenempfänger handelt oder ob mit dieser Spende eine Gegenleistung für das Unternehmen eingetreten ist. Die Liste zwischen Unternehmensrecht und Steuerrecht ist relativ lang. Das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Zuletzt muss man aber Folgendes festhalten. Es gibt das Ergebnis vor Steuern. Mit der Mehr-Weniger-Rechnung und den Überleitungen führt das letztendlich zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb, die die Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer in Österreich sind, die derzeit 25 Prozent der Einkünfte aus Gewerbebetrieb ist. Diese errechnete Körperschaftsteuer wird vom Ergebnis vor Steuern abgezogen und führt letztendlich zum Ergebnis nach Steuern. Unter Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen und des Gewinn bzw. Verlustvertrages führt das in weiterer Folge zum Bilanzgewinn und der bildet dann die Grundlage für die Ausschüttung.